Sarah, jeden Tag treffen wir so viele kleine und große Entscheidungen, doch irgendwie fällt mir das schwer. Warum ist gutes Entscheiden denn so schwierig? Weißt du, Tom, manchmal ist es relativ leicht, sich zu entscheiden. Zum Beispiel bei kleinen alltäglichen Entscheidungen, wie an der Eisdiele. Hier wähle ich einfach aus, was ich lieber mag: Vanilleeis, Schokoeis oder Erdbeereis. Okay, aber es gibt auch wirklich herausfordernde, große Entscheidungen, wie was machen wir nach unserem Schulabschluss? Stimmt, das ist eine komplexe Entscheidung. Im Vergleich zu simplen Entscheidungen erkennen wir komplexe Entscheidungen an sechs Merkmalen. Erstes Merkmal. Komplexe Entscheidungen treten nur selten auf. Wir haben also keine oder nur wenig Übung darin. Die Entscheidung, was wir nach unserem Schulabschluss machen wollen, haben wir so noch nicht getroffen. Auch unsere Freundinnen und Freunde stehen das erste Mal vor dieser Entscheidung. Niemand hat also besonders viel Übung darin. Zweites Merkmal. Bei komplexen Entscheidungen haben wir viele wichtige Ziele, die wir mit unserer Entscheidung gleichzeitig verwirklichen wollen. Zum Beispiel wollen wir etwas machen, worin wir richtig gut sind. Gleichzeitig wollen wir aber auch etwas Neues erlernen, eigenes Geld verdienen, Zeit für unser Haustier und später gute Jobaussichten haben. Drittes Merkmal. Bei komplexen Entscheidungen stehen wir vor einer riesigen Auswahl an möglichen Optionen. So können wir allein in Deutschland aus ca. 340 verschiedenen Ausbildungen und ca. 18.000 Studiengängen auswählen. Viertes Merkmal. Herausfordernd ist auch, dass wir nicht zu allen Optionen alle wichtigen Informationen haben. Wir können zwar recherchieren und schlaue Leute befragen, aber wie gut wir uns zum Beispiel als Arzthelferin machen, können wir ohne ein Praktikum nur abschätzen. Fünftes Merkmal. Komplexe Entscheidungen sind immer mit Unsicherheiten verbunden. So interessieren sich zum Beispiel relativ viele junge Menschen für ein Medizinstudium. Hierfür gibt es aber mehr Bewerberinnen und Bewerber als Studienplätze. Es ist also nicht sicher, dass ich einen Platz bekomme. Sechstes Merkmal. Bei komplexen Entscheidungen erhalten wir Spätfeedback, ob wir mit unserer Entscheidung das erreicht haben, was wir wollten. Ob die gewählte Option wirklich zu uns passt, erfahren wir manchmal erst nach Monaten oder Jahren. Aus unseren Fehleinschätzungen zu lernen ist also schwierig und kann gegebenenfalls sehr lange dauern. Kein Wunder also, dass Entscheiden manchmal so schwierig ist. Bei simplen Entscheidungen geht das alles viel einfacher. Noch ein Vanilleeis bitte.